Ihr seht hier die Abschlussprüfung aus dem Jahr 2020 aus dem Teilbereich Funktionaler Zusammenhang. Ich würde euch ganz kurz die Angaben zeigen, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, auf Pause drücken, versuchen, das selbstständig zu lösen und anschließend folgt dann wieder die Musterlösung. Also das ist die erste Seite und dann geht es unten noch weiter. Ich versuche es mal so drauf zu kriegen, dass ihr das Bild und die Angaben habt. Okay, dann drückt auf Pause. Viel Erfolg. Wir hören uns gleich. Der Teilbereich funktionaler Zusammenhang ist ein Pflichtthema in der Abschlussprüfung Mathematik. Und es ist ganz häufig so, dass in der, im ersten Aufgabenteil, also bei Aufgabe 2.1, die Funktionsgleichung einer Parabel gesucht ist. Genauso hier ist es auch, wir sollen die Funktionsgleichung der Parabel klein p bestimmen Orientieren wir uns erstmal ein kleines bisschen in der Zeichnung. Also die Parabel, die verläuft so, schaut aus wie eine Brücke. Dann gibt es hier noch eine Gerade, das soll diese Fußgängerbrücke sein, von A nach E. Es gibt eine Lärmschutzwand, ein Haus. Und genau, wir beschäftigen uns aber erstmal mit der Parabelgleichung. So, steht hier drin, wir sollen die in allgemeiner Form bestimmen. Dafür gibt es prinzipiell Zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, seht ihr in eurer Merkhilfe, wäre die sogenannte, der Ansatz über die sogenannte Scheitelform. Den können wir nur dann wählen, wenn wir auch den Scheitelpunkt unserer Parabel kennen. So, in dem Fall kenne ich den Scheitel nicht. Ich kenne nur die Punkte a1 und a2 und ich weiß, dass klein a minus 0,04 ist. Also muss ich in dem Fall den Ansatz über die sogenannte allgemeine Form wählen. Also der Aufgabe immer entscheiden, entweder Scheitelform oder allgemeine Form. Hier geht es nur über die allgemeine Form und die übernehme ich jetzt auch mal. Okay, mein Ziel ist es jetzt also herauszufinden, was ist klein a, was ist klein b und klein c. Wir müssen also irgendwie drei Dinge herausfinden, brauchen also auch drei Informationen. Information Nummer 1 ist relativ offensichtlich gegeben. Klein a ist minus 0,04. Dann kann ich also auch schon mal meine Funktionsgleichung soweit aufschreiben. Minus 004 x B kenne ich noch nicht. Und c kenne ich auch noch nicht. So, eine Information verarbeitet, das heißt, wir müssen irgendwo noch zwei weitere Informationen gegeben haben. Bei uns sind es in dem Fall die Punkte A1 und A2 und diese Informationen verarbeiten wir jetzt auch. Wie geht das? Ich schreibe zunächst die Koordinate von Punkt A hin, A1 und von A2. Und setze diese Koordinaten jetzt in die Funktionsgleichung ein. Also bei a1 ist x10 und y7. Also schreibe ich 7 ist gleich minus 0,04 mal 10 hoch 2 plus b mal 10 oder 10 mal b, spielt keine Rolle, plus 10. Das gleiche machen wir für Punkt a2 auch. Da steht 12 ist gleich minus 0,04 mal x ist jetzt 35. Genau, so das ist der erste Schritt. Dadurch entstehen jetzt zwei Gleichungen, Gleichung 1 und Gleichung 2. Und das Schöne ist, dass in diesen zwei Gleichungen auch nur noch zwei Unbekannte drin sind, nämlich b und c. Und ähm, das Ganze nennt sich dann ein sogenanntes lineares Gleichungssystem. Und das können wir lösen. Da gibt es verschiedene Wege, wie man das machen kann. Wir können das mit dem Gleichsetzungsverfahren machen, mit dem Additionsverfahren, mit dem Subtraktionsverfahren, was auch immer ihr da jetzt gelernt habt. Ich würde empfehlen, macht hier das sogenannte Subtraktionsverfahren. Das geht am schnellsten bzw. am einfachsten. So, wie gehe ich dabei vor? Erster Schritt: Wir vereinfachen die Gleichungen soweit es geht. Also wir fassen alles zusammen, was wir zusammenfassen können. Ich mache das mal für Gleichung Nummer 1. Da kann ich ja berechnen, minus 0,04 mal 10 hoch 2. So, das ergibt minus 4. Den Rest kann ich erstmal noch nicht zusammenfassen, den schreibe ich einfach nur ab. Bei Gleichung Nummer 2 muss ich rechnen, minus 0,04 mal 35 hoch 2. Das ergibt minus 49. Den Rest übernehme ich. Also das hier ist weiterhin Gleichung 1, das ist Gleichung 2. Ich gebe euch auch den guten Tipp, nach zwei Gleichungen macht euch immer einen Strich, einen kleinen Trennstrich. Der gibt euch ein bisschen mehr Struktur beim Lösen von solchen Gleichungssystemen. So, dann können wir noch alle Zahlen auf eine Seite bringen. Also die minus 4 und die 49 mit Hilfe von Äquivalenzumformungen. Also bei der Gleichung machen wir plus 4. Hier machen wir plus 49. Dann steht bei Gleichung Nummer 1 auf der linken Seite 11. Den rechten Teil übernehme ich und bei der anderen Gleichung steht auf der linken Seite 61, also 12 plus 49 gibt 61. Das sind weiterhin meine Gleichungen 1 und 2. Und jetzt haben wir die Gleichungen so weit aufgelöst, wie es geht. Jetzt muss unser Ziel sein, eine der beiden Variablen zu eliminieren. In dem Fall geht es relativ einfach. Hier steht plus c. Hier steht plus c. Wenn ich jetzt rechne, Gleichung 1 minus Gleichung 2, dann fällt dieses kleine c weg. Also was muss ich rechnen? Ich rechne 11 minus 61, 10b minus 35b und c minus c. Okay, 11 minus 61 ergibt minus 50, 10b minus 35b sind minus 25b und c minus c ergibt 0. Brauche ich nicht hinschreiben, also hier steht theoretisch plus oder minus 0. Brauche ich aber nicht hinschreiben. Und jetzt haben wir es geschafft, dass wir eine Gleichung haben, nämlich die Gleichung 3, in der nur noch eine einzige Variable vorkommt, das klein b. Und diese Gleichung kann ich jetzt einfach mithilfe von Äquivalenzumformungen auflösen. Also in dem Fall geteilt durch minus 25. Minus 50 geteilt durch minus 25, das können wir sogar im Kopf rechnen. Das ergibt... 2 und damit habe ich jetzt bestimmt mein klein b ist 2. Also wir kommen dem Ganzen schon ein kleines Stückchen näher. Ich weiß jetzt nämlich, dass meine Funktionsgleichung lauten muss. Y ist gleich minus 0,04x2 plus 2x so, plus c. Das heißt, ich muss jetzt nur noch mein klein c irgendwie bestimmen. Wie geht das? Ich nehme einfach den Wert für b gleich 2 und setze ihn in eine der beiden Funktionsgleichungen bzw. in Gleichung 1 oder in Gleichung 2 ein. Also jetzt b gleich 2 in Gleichung 1 oder in Gleichung 2 einsetzen. An welcher Stelle ihr das macht, ist prinzipiell egal. Also ihr könntet es theoretisch hier oben machen oder hier. Oder hier. Ich empfehle euch, macht es bei einer der unteren Gleichungen. Da geht es nämlich ein bisschen schneller zu rechnen. Ich entscheide mich jetzt mal für diese Variante hier. Und setze b gleich 2 in Funktionsgleichung Nummer 1 ein. Also muss ich schreiben. 11 ist gleich 10 mal 2 plus 10. So, die Gleichung können wir dann einfach auflösen. Also 11 ist gleich 20 plus 10. Wir bringen die 20 auf die andere Seite. Dann steht da minus 9 ist gleich 10. Damit haben wir jetzt rausgefunden a, b und c. Und jetzt kenne ich auch meine endgültige Lösung. y ist gleich minus 0,04x² x plus 2x minus 9. Und an der Stelle seid ihr dann tatsächlich mit dieser Aufgabe fertig. Die gibt euch 4 Punkte, das heißt ihr habt dafür ungefähr 8 Minuten Zeit. Wenn ihr das ein bisschen übt, seid ihr da sicher ein Stückchen schneller als wir jetzt waren. Ich wollte es ausführlich erklären und ich hoffe, das Prinzip ist klar. Gut, dann geht es weiter mit Aufgabe 2.2. Ich mache hier kurz ein bisschen Platz. Und zwar sollen wir die Spannweite des Brückenbogens BC berechnen. Also die Strecke, die von Punkt B bis zu Punkt C geht. Okay, dazu muss ich mir erstmal überlegen, von wo bis wo, also von welchem Punkt bis zu welchem Punkt geht es denn? Das ist genau Punkt B bis Punkt C. Punkte B und C sind besondere Punkte. In Bezug auf die Parabel sind es nämlich einfach die Punkte, wo die Parabel die x-Achse schneidet. Also Punkt B, Punkt C. Schneiden genau auf der x-Achse die Parabel. Diese Punkte haben einen besonderen Namen. Das nennt man die sogenannten Nullstellen. Und diese muss ich im ersten Schritt berechnen. So, wie war das gleich nochmal mit den Nullstellen? Wir mal kurz einen Blick in die Formensammlung. Wenn ihr die Lösung einer quadratischen Gleichung bestimmen wollt, braucht ihr die sogenannte Lösungsformel. Und wir müssen die allgemeine Gleichung gleich 0 setzen. Weil bei den Nullstellen gilt, der y-Wert ist 0. Okay. Also, wir nehmen die Parabelgleichung. Setzen diese gleich 0. Haben jetzt hier eine quadratische Gleichung. Die lösen wir mit der Lösungsformel oder der Mitternachtsformel, wie auch immer. Und dann überlege ich mir, welche Werte ich jetzt hier einsetzen muss. Ich schreibe mir das immer einmal noch kurz daneben, dann passieren da keine Fehler. Klein a ist minus 0,04. Klein b ist 2 und Klein c ist minus 9. Unbedingt auf die Vorzeichen achten, da passiert ganz gern mal ja, ein, ein kleiner Fehler. Okay, dann setzen wir jetzt also alle Werte in die Mitternachtsformel ein. So, minus b ist 2 plus minus für b Quadrat ist 2 hoch 2 minus 4 mal. So, jetzt gut aufpassen. Ich gebe immer den Tipp, wenn ihr eine Minuszahl habt, die ihr einsetzen müsst, dann schreibt es in eine Klammer. Also. Für a minus 0,04 und für c minus 9. Wenn ihr die Klammern setzt, dann passieren da im Regelfall weniger Fehler. Ansonsten kommt unser Taschenrechner ab und zu durcheinander. 2 mal minus 0,04. Gut, das Ganze jetzt einfach in den Taschenrechner eintippen. Und zwar fangen wir an mit x1. Und da setze ich an dieser Stelle bei Plus, Minus nur ein Plus ein. Beides zeitgleich kann der Taschenrechner natürlich nicht. Also Bruch, Minus 2, Plus, dann folgt die Wurzel, 2 hoch 2, das ja, ist 4. Minus 4 mal Minus 0,04 mal Minus 9. Und unten steht... 2 mal minus 0,04. So, also erhalte ich für x1 den Wert 5. Und um x2 zu bestimmen, ersetze ich jetzt das Pluszeichen durch ein Minuszeichen. Ihr müsst ja nicht alles neu antippen, sondern könnt einfach dahin navigieren. Und für x2... Erhalte ich den Wert 45. So, dann schauen wir uns noch mal ganz kurz unsere Zeichnung an. Welche Werte sind es denn jetzt, die wir hier bestimmt haben? x1 muss dieser Wert bei b sein. Ich sehe auch hier schon, das sind 5 Meter bis dahin, also muss das 5 sein. Demzufolge ist x2 der Wert hier hinten, das sind 45 Meter. Wenn ich jetzt die Streckenlänge von b bis c haben möchte, Dann muss ich rechnen die 45 Meter minus die 5 Meter und erhalte als Streckenlänge 40 Meter. So, und damit habt ihr die Aufgabe gelöst. Nullstellenberechnung, anschließend das Ergebnis.